Nee, ich hab ihn eingeladen, er ist bei mir reingegangen. Ich hab ihn eingeladen, er ist bei mir reingegangen. Achso, bei mir ist er nicht eingegangen. Ja, ich bin dann wieder, irgendwann wieder da. Vielleicht kommt er in den Call, wenn ich rausgehe. Ja, Social Experiment, mal. let's go. <lacht> <lacht>